Tada, tada und los geht's. Funktionserkennung in Text. Wie kann man äh, verstehen, um welche Funktion es geht, wenn man einen Text liest? Bei den Textaufgaben ist das Verständnis sowohl der Deutschen als auch der mathematischen Sprache äh, notwendig. Bitte noch einmal, also dieses Video setzt einiges voraus. Wenn etwas nicht verständlich ist, man kann nicht alles in einem Video lernen. Ja, okay, jetzt machen wir weiter. Wenn es um die Erkennung einer Funktionsart geht, gibt es Begriffe, die Texte, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Als allgemeine Regel gilt allerdings, wir müssen immer auf die Übereinstimmung der Einheiten Also für Begriffe, die nicht bekannt sind, noch einmal gesagt, bitte vorherige Videos anschauen. Und da lineare und Exponentialfunktion Funktion vergleichen wir zunächst einmal folgende Texte. Ein 40 cm hohes Baum. Baum, um Gottes Willen, wer hat hier Deutsch geschrieben? <lacht> so, jetzt geht's wieder. Heuer, schon korrigiert, wächst jedes Jahr um 30 cm. Zweite Aufgabe, ein 40 cm hoher Baum, wächst jedes Jahr um 30 Dritte Aufgabe, die Höhe eines 40 cm hohen Baums, wird jedes Jahr das 1,3-fache. Aufgabe: Ein 40 cm hoher Baum wächst jedes Jahr um 130 Prozent. Aufgabe: Ein 40 cm hoher Baum wächst jedes Jahr 12 cm. Der Baum ist am Anfang selbstverständlich ganz klein. Es gibt einen entscheidenden Unterschied in den Texten. Im ersten und um fünften Text Die ja. in Einheiten gegeben: Zentimeter, Zentimeter. Es gibt bei der Änderung gleich zum Anfangswert. Es wird nicht mit 40 cm verglichen. Ja? das ist jedes Jahr 100 cm. In diesem Fall haben wir eine lineare Funktion. Jede Änderung der unabhängigen, äh, in diesem Fall die Höhe. Äh, hier die Zeit, Entschuldigung, um eine Einheit, hier ist die Einheit ein Jahr, bewirkt die Änderung der A über die gleichen Einzahl ihrer Einheiten. Also jedes Jahr 12 cm, das zweite Jahr auch 12 cm. Fort. Ja? Diese Änderung, oder in der ersten Aufgabe 30 cm. Diese Änderung 30 cm pro Jahr, das ist jetzt hier so geschrieben, jedes Jahr 30 cm, das ist ein Änderungsrat, wird die Steigung der linearen Funktion so ein, sein. Und die Steigung bleibt vom Jahr zum Jahr eher gleich. Das ist ja ein Der Wert am Anfang wird der y achsenabschnitt abschnitt sein, also dieser Wert hier. 40. Das ist 0. Im zweiten, dritten und vierten Text hier da und da so. ist da ne? wird die änderung als anteil an prozent oder fach das dreifache die änderung das 1,3 fach ja die einheiten bleibt daher vom jahr zum jahr nicht die gleiche ja? warum das zweite jahr baum größer sein höher sein ja mehr und das bedeutet 30 von einem größeren mehr sein es wird ein anderer wert sein ja der baum also hier jetzt hier das wird genau nochmal. der anfangswert von dem vergleich wird jedes jahr ein neuer wert sein beispielsweise sind 30 von das bezieht sich auf das zweite beispiel jetzt 12 cm ja, 30% von 40 sind 12. Der Baum wird daher nach einem Jahr 52 cm sein. Am nächsten Jahr wird er wieder 30% wachsen. 12 cm, also 30% von 52. Der neue Wert am Ende des ersten Jahres, sondern 52. Und das ist jetzt nicht mehr 12, sondern 15,6 cm. Der Wachstum ist... Das gleiche, der gleiche Wert, nicht die gleichen Einheiten. Das ist der gleiche Anteil. Es gibt keine feste Steigung und wir haben daher sicherlich keine lineare Funktion. In diesem Fall, wenn ein Anteil des Anfangswerts ist, jedes Jahr oder jede Einheit dann in diesem Fall haben wir eine Exponentialfunktion. Bei der linearen Funktion ist die Steigung s durch eine Änderungsrate angegeben. Wenn die Änderung positiv ist, dann ist die Funktion steigend. Wenn negativ, fallend. Wenn noch eine Zahl in der Textaufgabe angegeben ist, so der wird der Wert am Anfang sein, also der Y-Achsenabschnitt AY. Selbstverständlich müssen wir darauf aufpassen, dass die Einheit hier werden, ja, wenn das jetzt hier zum Beispiel in äh, äh, Jahren angegeben ist, dann muss die Steigung in zum Beispiel Meter pro Jahr sein. Dann muss das hier auch Meter sein und das Ergebnis wird auch Meter sein. Da muss man aufpassen. Es gibt auch aber ein anderes Video darüber. Bei der Exponentialfunktion ist die Sache komplizierter. Das einfachste ist der y-Achsenabschnitt. Er ist so viel wie der Anfangswert, so wie bei der linearen Funktion. In der Exponentialfunktion wird er allerdings addiert, sondern Potenzial multipliziert. Also wir haben jetzt kein Plus irgendwas, sondern der 40, zum Beispiel jetzt bei dieser linearen Funktion, wird in einer Exponentialfunktion mal x hoch irgendwas sein, ja mal eine Zahl, na auch nicht mal eine Zahl hoch x, ja genau. Der, wie viel, also jetzt nehmen wir dieses Beispiel jetzt hier, ja, 1,3 Fache des vorherigen Fache, das wird die Basis der Exponentialfunktion sein, ja, und wenn es 30% jedes Jahr mehr wird, dann müssen wir dieses 30% als Zahl, das bedeutet 30 Hundertstel, also 0,3, das müssen wir zu 1 addieren und das wird halt die Basis der Exponentialfunktion sein, und dadurch äh, entsteht diese Exponentialfunktion. W ob die jetzt die Exponentialfunktion steigend oder fallend ist, das hängt von zwei Sachen ab. Das kann ich lesen. Ich mache jetzt hier in diesem weiter äh, Video doch weiter. Hm? Periodische Funktionen und Polynomfunktionen. Wie der Name schon an, sind periodische Funktionen, Funktionen, die sich wiederholen. Also wenn man so eine Funktion in einer Textaufgabe erkennen will, dann geht es ganz leicht. Es wird irgendwo das Wort stehen, dass es eine Periode gibt oder dass es wiederholt. Ganz einfach. Ja? Weiter jetzt hier über die periodische Funktionen brauchen wir jetzt hier in diesem Video nicht sagen. Das kann ein anderes Video das so erklären. Teile einer Polynomfunktion kann auch eine Sinusfunktion wie eine Sinusfunktion aussehen. Bei Textaufgaben ist allerdings leicht zu erkennen, wann eine trigonometrische Funktion vorkommt, oder allgemein eine periodische. Das Wort Wiederholung oder Periode oder was ähnliches wird vorkommen. Von der Polynomfunktion kommt die lineare Funktion oft vor, haben wir schon vorher gesehen. Es ist allerdings sehr leicht im Text von einer periodischen Funktion zu erkennen. Da kommt nicht die, die Wiederholung vor. Ja. Die Polynomfunktionen von einem höheren Grad kommen in allen Wissenschaften, vor. Sie werden aber in der Regel explizit erwähnt in der Textaufgabe, dass es um eine quadratische Funktion oder eine kubische, also dritten Grades-Funktion geht und so weiter und so fort. Man kann das nicht anders verstehen. Entweder wird es eine Formel da stehen oder wird es explizit erwähnt. Über die indirekte Proportionalität. Das kommt auch sehr oft in der Wissenschaft vor. Äh, da werden in der Aufgaben schon sehr oft auch die Formel so angegeben. In Physik hier gibt es vier Formeln, die ziemlich eindeutig auch eine direkte Proportionalität haben. Also wenn wir so eine Formel haben, was hier unten steht, zieht sich zu, dem, zu dieser Sache jetzt hier indirekt proportional also das bedeutet jetzt hier auch hier, ja, wenn das hier unten wird, wird das A doch kleiner. Und umgekehrt, wenn das hier unten kleiner wird, wird das A größer, ja, indirekte Proportionalität. Und das bedeutet jetzt hier bei gleicher Masse, je mehr das Volumen, desto kleiner die Dichte. Bei gleicher Kraft, je mehr die Fläche, desto kleiner der Druck. Per wenn wir einen Nagel mit dem Kopf an die Waage anschlagen, kann er kaum eindringen. Bei Geschwindigkeit, je mehr Zeit, ja, desto weniger die Geschwindigkeit ist eh klar, die, dann ist man langsamer. Und bei Stromstärke, je größer Zeit, desto weniger der Strom. Okay. Und eine letzte Sache über Logarithmusfunktion. Was hier wichtig ist, was dieses Video jetzt betrifft, ist, dass es gewisse Sachen gibt, die in der Funktion ausgedruckt werden. Zum Beispiel die Lautstärke nennen wir das so, und die äh, da, ist, da gibt es die Einheit, Dezibel in Chemie, äh, der pH-Wert äh, in Erdbeben, in äh, Geologie und so, gibt es die Richterskala, das ist ja auch eine logarithmische Skala, und die Helligkeit von Sternen. Aufgaben wird es auch in der Regel auch explizit erwähnt. So, schon äh, die hier erwähnt wurden, wenn es in anderen Videos erklärt. Vielen, vielen Dank. Danke.